Was geht, Ladies und Gentlemen? Herzlich willkommen zu meinem Reaction-Video zu dem neuen Kingdom Hearts 3-Trailer, der ähm, jetzt vor ein paar Stunden auf der D23 in Tokio äh, released wurde. Und ich habe unter größten Mühen versucht, mich nicht spoilern zu lassen, ich wurde trotzdem gespoilert. Fick dich, Internet. Ich habe äh, auf einem auf einem Thumbnail schon direkt gesehen, Maluxia äh, hat einen, stell dich ein, ein Comeback. Ja gut, es war aber auch irgendwie klar, weil in dem einen Trailer, den man vor Jahren gesehen hat, da gab es auch die Niemande, die mit den Sensen, also was darauf hindeuten ließ, dass Maluxia irgendwie wieder in irgendeiner Form dann äh, auftaucht. Naja, ich habe gehört, der Trailer soll ziemlich pornös sein und ähm, wir werden uns den jetzt mal angucken. Ich ziehe nur kurz meine Kopfhörer an. Oh yeah. Kurz noch einen Kaffee? Oh yeah. Let's go. Ich mach mal Fullbild. Fullbild. So Peggy 12. Ja, ich freue mich wie so ein kleines Kind. Don't assume your dreams are just fantasy, can da da da? Das kennen wir schon. Von den anderen Teller. Oh warte, warte, Untertitel. Hä? Was? Untertitel? Hallo? So, nochmal. Da ist er ja, da ist er ja. Oh, oh, sieht so gut aus. Seine Haare sind richtig schön fancy. Okay, dient ihr wieder. Er hat sie doch verraten. Ach ja, er hat ja alle Erinnerungen vergessen in Chain of Memories. Also an Chain of Memories, an, die, an das Schloss. Stimmt. Toy Story sieht so gut aus. Ohne Witz. Es sieht einfach eins zu eins. Es sieht sogar besser aus als die Filme. Zumindest als die Alten. Viel besser. Es sieht so gut aus. Okay, hier ist Monster AG. Es wurde ja schon geleakt. Wie sieht er denn aus? Konnicha, oh. <_ wie fit Hoperament> e oh, das gut ja. Alter. Mommy, oh. Alter, nice. Dieses Free Roaming und diese äh, Vertikalität, die jetzt in dem Teil 3 auch präsent ist, ist so gut. Oh, das ist so gut. Das ist ein komplett, eine komplett neue Dimension der, der, der, der dieser, dieser Immersion, dieser Welt. Also die Areale sind so viel geiler gestaltet. Oh, das sieht so gut aus. Das, das hier ist Rapunzel übrigens, ich sehe schon. Ja, das ist Rapunzel. Und man sieht hier unten rechts, ähm, man sieht hier, äh, man hat bis zu vier weitere Mitstreiter. Nicht zwei, also doppelt so viel anscheinend. Ach, hier ja, als Beschwörung. <lacht> Wenigstens müsste die kein fucking Musical singen. Oh Gott, das war so grottig. Oh. Das sieht so nice aus. Okay, sind wir wieder Toy Story, glaube ich oder? Ja, das ist Toy Story. Okay, das sind diese komischen, diese, diese Moves. Äh, ich weiß nicht, ob das Limit-Moves sind. Das wird wahrscheinlich ein Bosskampf sein. Ja, das ist ein Bosskampf. Nice. Das sieht geil aus. Das ist immer noch der gleiche Bosskampf, glaube ich. So, und hier haben wir wieder diese Interaktion mit den, mit den äh, Objekten, wie auch in Dream of Distance, die dann so, so einen Flow kreieren. Also diesen Motion oder? Oh, und Jojos? LOL. Er hat fucking Jojos, ey. Ich frag mich, was noch für Waffen dann, ähm, was er noch für Waffen bekommt. Also sein Schlüsselschwert kann sich ja transformieren dann, ne? Und das sind wieder diese dummen, diese Traumfresser. Ah. Oh. War nicht das? Ich wusste es! Ich wusste, dass Vanitas in seinem Herzen schlummert. Ich wusste es, ich wusste es, ich wusste es, ich wusste es über Ventus. Ich wusste es so, ich wusste es so lange. Ich wusste es so lange, ich wusste es, ich hab's immer gesagt. Ich habe es immer gesagt. Ich hab's immer gesagt! Ich wusste schon von Anfang an, seit diese, seit, äh, seit es quasi, ähm, ja, so ein bisschen geleakt wurde, bei, auf diesem Schachbrett, ähm, das, also wo diese die, die, diese Schachfiguren waren, ne? Und da hat man ja auch die einzelnen Symbole der Schachfiguren gesehen und eins davon war ja ganz offensichtlich Vanitas. Und ich wusste, man musste nur eins und eins zusammenzählen. Es war eigentlich klar, dass Vanitas über Sora wieder oder in Sora schlummert und dann über ihn irgendwie wieder zum Leben er, erweckt wird. Es war so klar. Es war so klar! Ich wusste es! habe ich schon mal gesagt, ich wusste es! Coming 2008, 2018. Okay. Ich hoffe mal, das kommt wirklich 2018. Das wird so gut, dieses... oh, dieser Trailer war so gut. Ähm, ich guck mal kurz hier an, was, was, was man hier, äh, was ich übersehen habe. Ich geh mal kurz ein bisschen durch. So, hier ist ja die Szene mit Maluxia. Ähm, ich weiß gar nicht, wo die da sind. Das sieht aus wie, äh, wie die Welt von Rapunzel. Ach, Mali. <lacht> so wunderschönes Haar wie eh und je... Und natürlich kann sich Sora nicht an Maluxia erinnern, denn wer Train of Memories gespielt hat, der erinnert sich vielleicht, ähm, am Ende hat er sich ja von Namine in diese, ja, er hat sich einschläfern lassen, damit sie ihre, äh, sie seine Erinnerung wiederherstellen kann und in diesem Zug hat er alles an das Schloss des Fallens vergessen, inklusive Maluxia. <lacht> <lacht> sieht so, so agro aus, ey, auf dieses Bild. Oh Mann, Alter, der wird ihn so zusammenschlagen gleich in der nächsten Szene. Kommt sie mir so vor oder hat Sura so äh, so jetzt eine andere Augenfarbe? Weil, guckt euch das mal an, ich weiß nicht, ob ihr das gut seht, aber der hat jetzt so, so einen grünlichen Schimmer hier drinne. Nicht mehr so ganz, äh, quasi so Marco-Blau, wie in den anderen Teilen, sondern wirklich so, ja, zur Hälfte schon grün. Vielleicht liegt das an der umliegenden Reflexion hier durch, durch das Gras. Ich bin ja, ja, ja. Okay, Maluxia kommt wieder zurück. Äh, das ist cool. Jetzt stellt sich die Frage, ob er dann auch notifiziert wird. Oder nicht, weil er in, diesem, äh, in dieser Szene noch seine, seine normale Augenfarbe hatte. Okay, hier haben wir Und neue Herzlose übrigens. Und Monster G. <lacht> Sora. Ey, Goofy. Goofy sieht so. <lacht> sieht so geil aus. <lacht> Guckt euch mal Goofy an, Alter. Ey, was für glubsch -Augen. Das sieht so geil aus. Und Donald, ey, mit seinem einen Auge. Das ist auch ganz witzig. Ja, auf jeden Fall wieder ein neues monster Finde ich irgendwie ganz cool. Ich liebe es, wenn Sora in anderen Welten ein neues Design bekommt. Oh, das sieht so gut aus. So ernst auch vor allem. Und gut halt. Und diese Vertikalität, ne, die ist so pornös. Es ist einfach, es ist etwas, was, was den anderen Spielen gefehlt hat. Ich finde, ähm, äh, ja Teil 1 hat das sogar noch ein bisschen besser gemacht als Teil 2, weil in Teil 1 hat man auch in manchen Welten so eine, ja, so eine Vertikalität, zum Beispiel in Tarzan oder so, gab es auch halt viel, wo man nach oben klettern musste und von oben runterfallen konnte und so. Und auch in Agrabah in dieser Wunderhöhle zum Beispiel. Und das war ähm, bei Kingdom Hearts 2 eher nicht so, da war alles eher viel flacher und auf einer Ebene. Mehr habe ich so das Gefühl, ähm, aber hier ist das jetzt echt krass. Und das finde ich auch gut so. Das finde ich auch gut. Die Welten sind viel, viel, viel größer und auch die einzelnen Areale und ähm, jetzt auch viel höher. Das ist echt geil. Also hier sieht man auch wieder lauter neue Herzlose. Wenn das überhaupt Herzlose sind. Was haben wir denn hier? Äh, ne, das sind, das sind gar keine Herzlosen. Äh, scheiße, was war nochmal dieses Symbol? Das sind keine Herzlosen. Ich weiß nicht, ob es Traumfänger waren oder die Unversierten. Äh, ich muss es dann später nochmal googeln, aber ähm, es sind auf jeden Fall keine Herzlosen. Das ist ja krass. Aber wenn, wenn, wenn Traumfänger hier sind... ist also nicht so Traumfänger? Ne, ähm, wie hießen die? Ne, Albträume, genau. So hießen die bösen die böse Varianten. Die böse... So hieß die böse Variante. Boah, zu blöd zum Reden gerade. Weil ich einfach so hype bin und gerade so aufgeregt. Ähm... Wenn, wenn hier Albträume vorherrschen, dann muss das doch bedeuten im Umkehrschluss, dass das eine, eine der schlafenden Welten ist. Aber wir haben doch in Dreamdrop, das sind alle schlafenden Welten schon wieder erweckt. Lassen wir uns überraschen. Und wenn es halt ähm, wenn es halt unversierte ist, dann ist es irgendwo vielleicht logisch, weil Vanitas ja äh, doch nicht ganz tot ist, sondern noch lebt und vielleicht entstammen sie aus ihm oder äh, was weiß ich. Ey. So, hier haben wir wieder Fokus-Kommandos, oder? Ja, sah so aus wie eine Art Fokus, So, was haben wir hier? Ähm. Also, äh, man hat ja gerade gesehen, ähm, Rapunzel kämpft definitiv mit. Und der äh, Prinz, da, ich weiß nicht mehr, wie er hieß, der kämpft auch definitiv mit. Also beide Partymitglieder, beide zusätzlichen, äh, kämpfen auch wirklich richtig mit. So, jetzt haben wir eine Beschwörung. Ariel, <lacht> die sieht so gut aus. Und Gott sei Dank, kein fucking... Irgendwas mit Musical. Ich weiß nicht, ob es noch eine Welt von Ariel da drin gibt, äh, weil normalerweise, wenn man, äh, war es bis jetzt immer so, korrigiert mich wenn ich falsch liege, aber es war immer so, wenn man in, ähm, wenn man äh, irgendwen beschwören konnte, dann gab es diese Welt nicht in zu spielen in diesem Teil. Obwohl mir fällt gerade ein, äh, nee, das ist doch nicht der Fall, weil zum Beispiel ähm, Genie konnte man ja beschwören und Agrabah war auch eine spielbare Welt. Okay, es kann vielleicht doch sein, dass Ariel wiederkommt als fucking Drecks Musical. Ach, hoffentlich nicht. So, und hier macht er sowas, ich weiß nicht was das ist, das sieht aus wie so eine Art epischer Finisher-Move, vielleicht. In Folge als, als Abschlusskommando, in Folge eines, ähm, einer, einer, äh, ja, wie nennt man das denn, eines Kommandostyles oder so, wie in, ähm, Birth by Sleep zum Beispiel. Weiß ich nicht so genau. So, hier, hier ist zum Beispiel ein Schlüsselschwert-Transformation, äh, transformiert der Schlüsselschwert in einen Hammer. Und hier sieht man unseren guten alten Freund, ach, warte, ich bin ja, ich bin drüber, warte, hier. Hier sieht man unseren guten alten Freund, die Ardo Wampe. Ein Klassiker unter den Herzlosen. Die Fettbulette. Ähm ja, und halt ein paar neue Herzlose. Ganz ja. cool. Oder? Sind das Herzlose? Ich weiß nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl, das sind... Herzlosen. Können auch Traumfänger oder äh, Dinge ins Albträume sein. Wer weiß. Ja, was weiß ich, ey? Das ist aber ein Herzloser, Das sieht man dann im Leben irgendwas? Oh ja, hier hat er die geilen Jojos. Er ja, hat fucking Jojos. Ich glaube, das ist so, dass man in jeder Welt eine eigenständige Schlüsselschwertransformation freischaltet. Ob man die dann auch in dieser äh, nur in dieser Welt benutzen kann oder auch dann in anderen Welten. Das muss man noch mal äh, gucken. Das sind quasi, ich glaube, das ist der Ersatz jetzt für, für die Dryform. Also so Dry Form wie in Teil 2 gibt es leider nicht. Ich fand die richtig geil. Ähm, aber dafür halt die Schlüsselschwertransformationen. So, und das wird wahrscheinlich auch ein äh, Finisher sein, oder so? <lacht> Sorry. Ja, Traumfänger. Also wenn Traumfänger, äh, Traumfänger hier sind, dann heißt das aber auch definitiv, dass das hier irgendwie eine Traumwelt sein muss. Was aber keinen Sinn ergibt, oder? Wisst <lacht> ihr, weißt du, was ich geil finde Wenn mein T-Rex, wenn diese... Oh, wenn, ich, wenn man wirklich so Traumfänger wieder ähm, züchten könnte und dann auch im Kampf einsetzen Oh, ich würde mal wieder so ein T-Rex oder so äh, ranzüchten. Ich fand die so gut. Und hier ist Vanitas. Und man sieht direkt, er trägt einen schwarzen Mantel. Was bedeutet, er ist Teil der Organisation 13. Der neuen Organisation 13. Und da sagt er sogar noch, und zwar die Hälfte von mir, die in deinem Herzen schlummert. Ich wusste es. Okay, und er hat genau das gleiche Schlüsselschwert wie damals auch. Hat sich soweit erstmal nichts geändert. Das scheint, so, aus, das scheint mir hier auszusehen wie die Welt von Toy Story. Ja, das ist die Welt von Toy Story, glaube ich. Äh, Toy Story, ähm, sorry. Monster AG. Ja, das ist Monster AG. Kingdom Hearts 3. Ich wette... Eine der Main-Events in diesem Spiel und der Main-Hindernisse oder Hürden, die ähm, die Sora ähm, sich in den Weg stellen, wird sein der innere Zwist äh, mit Vanitas. Ich wette, es wird so sein, dass Vanitas versucht, im Laufe des Spiels das Herz von Sora zu übernehmen, ihn zu kontrollieren quasi. Äh, als eine Art Wessel dann. Ähm. Und Sora muss dagegen ankämpfen und natürlich auch irgendwie einen Weg finden, Roxas wieder zu beleben, wie es in einem anderen Trailer schon äh, ver verlautet wurde von ihm. Ähm, mal sehen. Wahrscheinlich wird es so sein, dass es nur die Möglichkeit gibt, wenn er Roxas wiederblebt, dass auch Vanitas dann zwangsläufig mit rauskommt. Oder auch nicht. Mal sehen. Ja, sieht auf jeden Fall fucking pornös aus. Ich hoffe, es gibt nicht noch irgendwie einen anderen Extended-Trailer oder so, den ich jetzt nicht geguckt habe. Ich guck mal hier. Das ist, glaube ich, das Gleiche. Ja. Ja, das ist der Gleiche. Okay. Ja, das war nur meine Reaction zum, ähm, zum Kingdom Hearts 3 Trailer. Also ich bin, ich war immer hyped und jetzt ich kann gar nicht beschreiben, wie hyped ich bin. Ja, es ist ein fucking äh, es ist es ist eigentlich dumm, sich so hypen zu lassen für ein Spiel. Aber ich weiß mit hundertprozentiger Sicherheit, dass das Spiel awesome wird. Es wird mich weghauen. Es wird mich komplett es wird mich komplett zerstören, weil es so geil ist. Ich weiß es. Und das ist eines der aller, aller, aller Spiele, die ich auch tatsächlich vorbestellen werde. Ich predige ja an, dass man äh, Spiele grundsätzlich nicht vorbestellen soll, ähm, aber es gibt Ausnahmen. Wenn man wirklich, zum Beispiel, wenn jetzt CD Projekt Red ein neues Spiel releasen würde, dann würde man natürlich wissen, ey, die, die Entwickler sind mega geil und richtig fair und was die da liefern ist Meisterwerk. Und da kann man auch ruhigen Gewissens vorbestellen und genauso ist das bei Kingdom Hearts 3. Ich weiß, dass das Spiel mega gut sein wird. Es wird so geil und danach werde ich dieses, ich sehe schon kommen, wenn ich das Spiel durch habe, dann wird dieses riesige Loch in meinem Herzen entstehen, diese Leere und die kann ich dann nicht füllen, weil ich weiß, jetzt ist so ein grandioses Spiel vorbei und ich werde dann einfach in der Ecke sitzen und erstmal eine Woche lang durchheulen, weil ich mich so, so traurig fühle, weil ich diese Erfahrung beendet habe. Oh, das wird richtig geil. Und ich freue mich schon mega auf die Secret-Bosse. Oh, wenn das Sephiroth wiederkommt. Sephiroth muss wieder rein. Bitte, bitte. Sephiroth gehört einfach zu den Secret-Bossen in jedem Hauptteil zumindest dazu. Oh, ich will. Ich, ich kann einfach nicht ohne ihn. Oh, und ich freue mich halt noch auf die anderen Secret-Bosse. Mal sehen, wer da noch alles kommt. So, das war's aber mit meinem Gelaber. Ich bedanke mich, dass ihr, ähm, dass ihr eingeschaltet habt und hoffe, dass ihr euch auch so sehr ähm, auf das Spiel freut. Und für alle, die ähm, Kingdom Hearts nicht kennen, aber trotzdem irgendwie interessiert sind, glaubt mir, wenn ich euch sage, dass es eines der besten Spiele-Franchises der gesamten Gaming-Geschichte Und es ist nur, weil Donald und Goofy mit dabei sind, heißt es das nicht, dass es ein Kinderspiel ist. Es ist teilweise schwerer als Dark Souls. Ähm... Mit all den Secret-Bossen es ist es wirklich sehr fordernd, wenn man es auf Hard spielt und ähm, selbst auf der einfachsten Schwierigkeit sind die Secret-Bosse so hart, die ficken euch trotzdem noch richtig hart weg. Ähm, also ihr habt auf jeden Fall auch, wenn ihr nicht gerade ein kleines Kind seid oder so, genug äh, Challenge damit und die Story ist halt verdammt gut und, die, ähm, und auch sehr komplex. Also wirklich, die ist wirklich komplex und die Musik ist, oh, die Musik ist, die ist so gut. Also, holt euch das Spiel, holt euch äh, die HD-Collection äh, für PS4, da sind die Hauptteile mit drin und auch noch die ganzen Cutscenes und ähm, Textpassagen zu den, zu zwei Nebenteilen. Ähm, holt euch das für PS4, das kostet glaube ich 40 Euro und ähm, da könnt ihr wirklich nicht, nichts mit falsch machen. Zockt die durch, bereitet euch schon mal vor auf Kingdom Hearts 3, denn der ganze Sommer, der gehört nur Kingdom Hearts 3. Ich sag euch, das Spiel ist hundertprozentig ein Anwärter auf das beste Spiel des Jahres 2018. So, das war's aber von mir. Ich wünsche euch einen wunderschönen, äh, Sonntag. Heute wird wahrscheinlich Sonntag sein, wenn ich das Video release. Und man sieht sich beim nächsten Video. Ciao.